Heilig zu sein bedeutet, Gott nahe zu sein, abgesondert zu sein. Gott möchte, dass wir heilig sind, damit wir tun können, was er möchte, aus seiner Gnade heraus, damit wir den Versuchungen im Alltag widerstehen können. Jesus möchte, dass wir Kinder Gottes in die Welt rausgehen, um dort ein Licht zu sein, aber wir sollen trotzdem heilig sein, abgesondert. Es ist dann klar, dass es nicht was rein körperliches ist. Aber wenn wir in die Welt hinausgehen, dann begegnen wir uns. Dann ist es wichtig, heilig zu sein im Geiste, im Geiste, in Jesus seiner Liebe zu bleiben, in seinem Geist, aus seiner Gnade heraus zu wirken. Wenn du Gott nicht nahe bist, das sagt Jesus eines, weiche dem Bösen und nahe dich Gott, damit sich auch Gott dir nahe.